Hallo ihr wundersamen Wesenheiten da draußen. Wir begrüßen euch, es ist wieder einmal Zeit für zack Kartoffel Schnack. Schön, dass ihr dabei seid. Heute mit einer neuen Folge von Wir Schnacken. Ja, Ich gebe euch heute mal einen Statusbericht, denn einige Freunde und Bekannte haben mich auf einige Unzulänglichkeiten angesprochen, zum Teil sind sie mir aufgefallen, zum Teil noch nicht. Daher dachte ich, ich äh, gebe jetzt mal ein kurzes Feedback ab. Also, folgendes habe ich gelernt. Ich soll immer in die Kamera lächeln. Das tue ich nur so ungern, weil das Problem dabei ist, dass die Frauen beim Lächeln nur der Reihe nach umfallen. Und das finden die Männer meistens nicht so lustig und äh, daher äh, lächle ich grundsätzlich niemals. Ähm, deswegen habe ich auch keine Lachfalten. Deswegen habe ich auch keine Lachenmuskeln am Bauch. Deswegen habe ich auch einen Bart, damit man das Lachen nicht so sieht. Ja. Das ist das eine. Dann hat man mir gesagt, ich soll langsam und deutlich sprechen. Das kann ich natürlich auch gerne tun. Ist kein Problem. Ich spreche jetzt ganz langsam und... Deutlich. Äh, das war zu langsam glaube ich ja ähm, so kämen aber auch wenigstens äh, die älteren herrschaften von uns mit die schon geistig nicht mehr so auf der höhe sind ja was äh, noch es ist gut die gebrauchsanweisung von gerätschaften vor dem gebrauch zu lesen das mache ich sowieso immer das problem an der sache ist <lacht> Wenn die Anleitung eben nicht äh, stimmt oder anders ist, als es in dem Gerät ist. Zum Beispiel bei unserem Nachtwanderungsvideo war es ja so, dass ich die Nachtsicht nicht reinbekommen habe, weil es in der Anleitung eben ganz anders drin stand, als äh, es im Gerät ist. Ja, ist theoretisch kein Problem. Praktisch übrigens auch nicht. Äh, man sollte es nur vorher dann tatsächlich testen, bevor man diese Aufnahme äh, macht. Wie es funktioniert. Schön ist, dass ihr bei der Nachtwandlung dann drei mögliche, also drei verschiedene Sichten habt, nämlich einmal ohne irgendetwas, nur mit dem normalen äh, Licht, das es draußen gibt, dem natürlichen Licht von Sternen und Mond und den Straßenlaternen natürlich und dem reflektierenden Schnee. Etwas später dann mit der äh, Lampe von der Kamera und noch etwas später dann endlich mit der Nachtsicht. Ja, es hat ein wenig gedauert. Aber wir haben es hinbekommen. Ja, übrigens, falls ihr euch wundert, warum dort rechts unten auch noch so eine nette äh, Soundwave ist, das ist die für Isa. Äh, wenn sie dazugeschaltet wäre, die ist aber nicht dazugeschaltet, denn die muss arbeiten. Ja, die Arme. Und äh, dieses Video kann ich natürlich auch ohne Probleme alleine machen, denn. Sie kümmert sich gerade auch um andere Dinge, wie zum Beispiel, dass wir endlich unsere Sache mit unserem Instagram hinbekommen. Das haben wir immer noch nicht geschafft, auf die Reihe zu bekommen. Ja, dann sagte man mir, ich soll Blickkontakt mit der Kamera halten. Das ist gar nicht so einfach, da die Kamera nicht direkt vor mir steht, sondern tatsächlich äh, am Bildschirm oben dran hängt. Und der Bildschirm ist etwa äh, hier, äh, hier, ja, nein, da, so, äh, ja. Deswegen müsste ich da so nach oben schauen. Jetzt schaue ich in die Kamera rein und das ist natürlich etwas kontraproduktiv, wenn ich nebenbei noch äh, einige Notizen und ähnliches am Bildschirm sehen möchte, der dann da unten ist. Um, ja, äh, ihr versteht das Problem. Vor die Bildschirme kann ich die Kamera leider nicht stellen, dann ist sie zu nah, dann kriegt ihr kein klares Bild mehr von mir. Was natürlich auch ziemlich blöd für euch ist. Ja, hier ist mein Mikrofon, ich klopfe mal drauf. Also auch nicht so weit weg. Ich kann es sogar schwenken, wenn ich will. Es ist nicht großartig. So wie ich es eben gerade haben möchte und brauche. Finde ich toll. Hat was. Der Popschutz ist natürlich auch super. Ja, was noch? Ähm, ich sollte niemals mein Maurer-Dekolleté zeigen. Äh, deswegen habe ich auch das ähm, Video Wir schnacken 006. Mit unserem Schimmel noch einmal neu online gestellt. Ich hatte zwar eigentlich alles verpixelt. Das Problem ist aber, wenn ich es hochlade, ist das Verpixeln nicht mehr da und ich weiß noch nicht, woran das liegt. Wenn ich es am PC schaue, ist es da. Vielleicht hat YouTube dort irgendwas drin, was das nicht gestattet oder ich habe keine Ahnung. Ich muss mich da noch mal reinfuchsen, das Verpixeln. Oder aber, also Farbpixeln war einfach zu schwach und YouTube hat es einfach nicht übernommen. Ich weiß es nicht. Ich bin auch kein Experte auf dem Gebiet. Ich arbeite mich ja wirklich oder habe mich ja von Null auf hochgearbeitet. Ich weiß jetzt seit kurzem, wie man erschafft, schafft, dass ähm, Texte während des Videos oder in das Video eingefügt werden können. Wie sie reinschweben, wie sie runterfallen, wie sie sich im Kreis drehen, wie, naja, und so weiter halt. Wie man äh, spezielle Effekte auch zu diesen Texten machen kann. Was natürlich auch sehr sinnvoll ist. Ja, was haben wir noch gelernt? Ähm, ja, äh, dass meine Witze doof sind. M müssen wir alle mitleben. Meine Witze sind eben nur mal doof. Da kann ich nichts daran ändern. Ich habe da auch schon mehrfach von mehreren verschiedenen Leuten gehört, dass die einfach nur blöd sind. Und ja, naja. Ähm, ja, Was ihr scheinbar gut findet, ist, wenn ich meinen Hund filme. Ja, er ist auch ein super und süßer Hund. Ich habe ihn auch sehr lieb. Und ich war Nico. Der liegt hier gerade neben mir auf dem Boden. ein kopf Sein also Kopf ist auf meinem Fuß drauf. Dass ich mich auch ja nicht so viel bewege. Ja, wir haben den Hund auch sehr, sehr lieb, den kleinen Nico. Und äh, ja, wir wollen ihn auch noch eine ganze Weile behalten. Deswegen kümmern wir uns auch wirklich gut um ihn. Oder wir hoffen zumindest, dass wir uns gut um ihn kümmern. Ja, was noch. Ähm, tatsächlich äh, hat man mir gesagt, dass einige Aufnahmen von mir sehr schlecht rüberkommen, weil irgendwie das Bild verzerrt ist oder ähnliches. Das habe ich jetzt nicht so gesehen, muss ich sagen. Äh, aber gut, äh, es kann durchaus sein, dass ein paar videos von mir das schlechter ausgeleuchtet sind jetzt hier das hier ist recht gut ausgeleuchtet da ich jetzt auch endlich die beleuchtung für meinen pc oder für hinter meinem pc habe die nach vorne leuchtet da seht ihr natürlich auch dass mein kopf richtig schön beleuchtet und hell ist ne? Ja, das ist natürlich auch eine sehr schöne sache für euch glaube ich zumindest ich kann natürlich auch in den schatten gehen Da bin ich ein bisschen schattiger und ihr seht meinen Kopf vielleicht gar nicht mehr. Nur noch meine Mütze. Ja, äh, die habe ich übrigens durch Zufall auf, denn ich war gerade mit Nico draußen und komme gerade rein und habe gedacht, jetzt äh, bin ich in der richtigen Stimmung, um dieses Video aufzunehmen. Ja, Und draußen ist mir aber tatsächlich etwas Merkwürdiges aufgefallen. Und zwar ist euch aufgefallen, dass die Autofahrer in der 30er Zone mittlerweile fast immer 50 fahren oder schneller. Ne, also mir schon. Heute äh, wieder ganz schlimm. Ich glaube, dass äh, 50 das neue 30 ist. Ich denke, dass immer jetzt mittlerweile 20 dazu addiert werden müssen. Ja. Na, ja, passiert. Oder die Leute können einfach die äh, riesigen. Ähm, die, diese riesigen. Äh, Geschwindigkeitsbegrenzungsmalereien am Boden nicht mehr lesen und auch die Schilder am Rand nicht mehr sehen. Oder aber sie denken, dass es nur bis zu dem Schild geht, denn immerhin ist das ja rot und rot heißt ja Ende oder fertig oder anhalten oder Stopp. Und deswegen denken sie wahrscheinlich, dass sie nur bis dahin 30 fahren müssen, dann nicht mehr. Aber eigentlich ist das Schild hier dann durchgestrichen, wenn ich mich recht entsinne. Naja, wie dem auch sei, das ist mir jedenfalls heute beim Spazierengehen aufgefahren. Wir laufen etwa 5-6 Minuten an der Straße lang und äh, ja, die sind da lang gerast, wie als wäre der Teufel hinter ihnen her. Dabei ist es auch eine Straße und einem Schulweg. Aber jedem das seine. Ich hoffe, dort wird mal wieder so ein nettes Schild aufgestellt wie vor ein paar Monaten. Da stand so ein, ja, so, so ein Wagen mit hinten auf so einem Schild, mit der Digitalanzeige, wie schnell die Leute fahren. Der schnellsten, den sie dort gemessen haben, der ist 107 gefahren. Das war um 3 Uhr morgens. Wer das war, wissen sie natürlich nicht, denn es wurden ja nur die Anzeigen oder vielmehr die Geschwindigkeiten von Leuten gemessen und gespeichert und nicht ähm, die Nummernschilder oder die Fahrzeuge. Ja, einer der Kandidaten, den man den Führerschein abnehmen sollte, zumindest für eine Zeit und vielleicht in eine Nachschulung schickt. Denn. Kann ja sein, dass der das einfach nicht mehr weiß oder es einfach nicht gelernt hat. Ich will den Leuten ja nichts Böses unterstellen. Ja, was haben wir noch Schönes? Ich habe festgestellt, dass wenn ich äh, so nach 18 Uhr drei Red Bull trinke, ich dann ewig lang nicht mehr einschlafen kann. Oder aber sofort einschlafe und nach ein paar Minuten wieder hell wach bin und dann nicht mehr schlafen kann. Mein Körper macht gerade komische Sachen mit mir. Deswegen haben wir entschieden, ich trinke kein Red Bull mehr. Abends, nur noch morgens. Wobei das Zeug so, so irgendwie widerlich ist. Obwohl es hier eins gibt, das ist tatsächlich ganz lecker: dieses äh, Kokosblaubeer. Ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt. Ist wahrscheinlich ein bisschen hier. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, zu viel Licht reflektiert wahrscheinlich zu sehr. Ich weiß nicht, ob es geklappt hat. Egal. Jedenfalls, dieses weiße Kokosblaubeer ist eigentlich ganz lecker. Das einzige Red Bull, das mir eigentlich wirklich schmeckt. Warum trinke ich eigentlich Red Bull? Das ist eine gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Manchmal überkommt es mich einfach. So, aber zurück, was habe ich noch gelernt über äh, Videos? Ich habe gelernt, wie man Dinge aus Videos rausschneidet, wie man Videos teilt, wie man am Ende etwas hinausschneidet und am Anfang etwas hinausschneidet. Ja, ich habe auch gelernt, wie ich einzelne Stellen markieren kann, um dann nur diese äh, hinauszuschneiden oder diese in eine andere Lage vom Ton oder vom Bild oder sonst irgendwas zu versetzen. Ich bin momentan bei Lektion zwei und, nein, 24 von 146 bei dem Programm. Ihr seht, ich arbeite mich langsam aber sicher hoch zum ultimativen äh, Experten, was Videos betrifft. Oder auch nicht. Weil ich festgestellt habe, dass ich die Sachen zwar anwenden kann, aber sie scheinbar nicht gut anwenden kann. Ich brauche da noch viel, viel mehr Übung und daran arbeite ich. Ach, da kommt ja der Komet an. Hui. Tja. Und weg ist er. Aber er kommt ja gleich wieder. Da. Hoppala. Da. Ich mag den Kometen im Hintergrund. Entschuldigung, ich war fasziniert von diesem magnet Ja, ansonsten habt ihr dort übrigens auch unten jetzt unseren Barcode stehen oder hängen. Den könnt ihr auch einscannen, kommt auf unsere Webseite, die leider immer noch nicht so ist, wie sie haben möchte, weil der nette Mensch, der das für mich machen will, gerade sehr viel um die Ohren hat und nicht dazu kommt. Ja, ansonsten habt ihr dort jetzt auch rechts diese nette Tafel mit unseren anderen Auftritten stehen. Die übrigens auch äh, unter unseren Videobeschreibungen ähm, verlinkt sind. Ja, das habe ich auch soweit hinbekommen. Das sind hier übrigens gerade im Moment drei, vier, fünf, fünf, neun Bilder, die ihr im Hintergrund seht, und äh, ein Video und, äh, natürlich zwei Videos, der Komet und mich. Und äh, ihr seht natürlich dann auch noch die Soundwave, die um unsere äh, wunderbare äh, zack Kartoffel Schnack äh, Kartoffel herum äh, geht äh, der blaue Kreis der sich beim Reden immer bewegt wisst ihr äh, das ist eine Soundwave wie man die macht weiß ich mittlerweile auch hat lang gedauert aber ich habe es hinbekommen und ich finde die Runde eigentlich viel besser als diese komischen Linien die immer auftauchen oder sowas das ist ich weiß auch nicht ja warum habe ich sie blau gemacht ja weil blau eben eigentlich die Hintergrundfarbe von uns ist und äh. Ja, deswegen ist ja auch unser nettes Werbeplakat äh, da rechts mit einem gelben Rand und äh, einem blauen Hintergrund. Das hat nichts mit dem Laden blau-gelb zu tun, den es früher mal gab. Das jetzt keine Werbung äh, oder ähnliches. Äh, nein, wirklich nicht. Und bis zum heutigen Stand haben wir keinen einzigen Cent für Werbung, die wir in Videos gemacht haben, erhalten oder sonstige Zuwendungen. Wir machen das wirklich. Weil wir dieser Meinung sind, weil uns die putze gefallen oder nicht gefallen, das wissen wir ja noch nicht, wenn wir sie testen. Und äh, ja, wir machen es einfach, um euch die Möglichkeit zu geben, unsere Meinung zu hören. Vielleicht ist sie euch wichtig, wenn nicht, ist sie euch eben nicht wichtig. Das ist für uns eigentlich äh, irrelevant, wir machen es nämlich trotzdem. So, was habt ihr jetzt davon? Aber schön wäre es natürlich wenn euch unsere Meinungen gefallen würden. Ansonsten habe ich die zweite Leserpost bekommen, oder Hörerpost bekommen vielmehr. Und äh, ich weiß nicht, was der MacDuckDoogle, Mac -Duck -Duck google entschuldige bitte, Dugel mir schreiben will. Denn, äh, ja, es ist irgendwie, als wäre irgendjemand auf die Tastatur gelaufen und, äh, hätte da Zeichen gemacht. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß auch nicht, ob diese Post wirklich zu uns sollte oder ob das ein versehentliches Abschicken war. Wie dem auch sei, wir haben uns jedenfalls sehr gefreut, dass wir von dir Post bekommen haben. Aber ja, es ist eine Aneinanderreihung von Buchstaben, so als würde mein Hund über die Tastatur laufen. Und das äh, ja, etwa ja, dreieinhalb Zeilen lang, ja. Also dreieinhalb Zeilen äh, nicht im Browser, äh, äh, äh, in der E-Mail, sondern dreieinhalb Zeilen in meinem Schreibprogramm, wo ich es reinkopiert habe. Mit Times de Roman Schriftgröße 10, um es genau zu sagen. Und es gibt kein Punkt, kein Komma und kein Abstand dazwischen drin Daher lese ich das es auch nicht vor. So, ja. Ähm. Was noch? Ja, wir beginnen jetzt demnächst mit unseren wunderbaren ähm, Geschichtslesungen, die wir haben. Und den äh, Märchenlesungen wollen wir auch demnächst beginnen. Wir haben uns gedacht, dass sobald die Geschichte, also eine Geschichte komplett eingelesen wurde, wir die immer an einem Freitag veröffentlichen, also einmal die Woche. Und dass wir zwischendrin dann einmal, nicht Freitag, sondern an einem anderen Tag, vielleicht Mittwochs oder so, die Märchenlesung veröffentlichen. Ich habe mittlerweile auch Personen gefunden, die tatsächlich bereit sind, die Geschichten aus der Bibel einzulesen. Was ich persönlich sehr cool finde, denn das Einzige, was ich am Religionsunterricht damals toll fand, also früher, als ich Kind war natürlich, später gab es auch noch andere Sachen, die wir gemacht haben, waren die Geschichten aus der Bibel, wenn unser Lehrer vorne stand und etwas vorgelesen hat. Ja, den Rest, was er da von uns wollte, das war eher, ähm, also für das Alter meiner Person war es damals einfach langweilig und äh, nicht wirklich sinnvoll. Und daher... Ähm, habe ich mich da auch nicht wirklich dann äh, ja, beteiligt und es wirklich mitbekommen. Deswegen weiß ich auch gar nicht, mehr, warum es damals meistens ging. Ach doch, äh, manchmal ging es ums Singen, etwas, was ich überhaupt nicht kann. Das weiß ich, das gebe ich auch zu. Und das wird wohl auch immer so sein, weil ich das nicht kann. Und äh, daher ja, ist halt alles, wie es ist und ich werde eben wenig singen. Auch wenn wir demnächst den Spoiler-Song, den ich beim Herrn der Ringe pro Minute schon mehrfach gesungen habe, vor allem bei dieser netten Serie, die es eigentlich gar nicht gibt in unserem Format, ähm, ja, den äh, werden wir mit Hintergrundmusik versehen und dann tatsächlich auch für euch zum äh, Anhören online stellen. Wir haben da auch noch etwas Lustiges vor, vielleicht macht ihr mit, vielleicht auch nicht. Das ist natürlich völlig euch überlassen. Würde dann aber auch beim Herrn der Ringe pro Minute, wenn die Serie in zwei Jahren oder so wieder startet, mit der zweiten Staffel, äh, wieder hineingeschnitten werden und dann nicht mehr das äh, von mir, damit ihr es nicht mehr ertragen müsst. So, ja... Ich glaube, ich habe alle Punkte abgearbeitet. Oder? Ja, ich habe alle Punkte durch. Und deswegen würde ich einfach sagen, ja, ich wünsche euch was. Passt auf euch auf, äh, euch auf. Ja, passt auf euch auf. Möge die Kartoffel wachsen. In diesem Sinne. Ich lächle wieder. Überhaupt nicht getrunken. Und tschüss.